Generell ist der Logarithmus die Umkehrfunktion zu einer Exponentialfunktion y gleich Basis hoch x. Einige Basen haben besondere Bedeutung, zum Beispiel die Basis 10. Wir sprechen dann beim Logarithmus vom 10er Logarithmus oder vom dekadischen Logarithmus, abgekürzt LG. Von besonderer Bedeutung ist weiterhin die Zahl e, die Eulersche Zahl als Basis. Wir sprechen dann vom natürlichen Logarithmus ln. Etwas weniger häufig ist der Logarithmus zur Basis 2 ld. Wenn man im Ausdruck 1 plus 1 durch n hoch n die Zahl n immer größer werden lässt, dann erhält man als Grenzwert für n gegen unendlich die Euler'sche Zahl 2,718 gerundet. Auch in der Zinseszinsformel haben wir einen ähnlichen Ausdruck 1 plus p durch n hoch n und in der Tat kann man sich die Zahl e mit Hilfe von Zinseszinsbetrachtungen veranschaulichen. Wenn Sie rein hypothetisch 1 Euro auf ein Konto legen, Sie erhalten 100% Zinsen pro Jahr und diese Zinsen werden einmal im Jahr ausgezahlt, dann haben wir nach einem Jahr 2 Euro. In der Zinseszinsformel setzen Sie für das n gleich 1. Die gleiche Situation, 1 Euro auf einem Konto, 100% Zinsen im Jahr, die Zinsen werden aber zweimal im Jahr ausgeschüttet. Das bedeutet, nach einem halben Jahr erhalten Sie 50 Cent. Nach einem weiteren halben Jahr erhalten Sie jetzt 50 Prozent auf die 1,50 Euro. Insgesamt erhalten Sie also 2,25 Euro. In dem Fall ist die Zahl n gleich 2. Wenn wir jetzt die Zinsen in immer kürzeren Abständen auf das Konto bekommen, monatlich, wöchentlich, stündlich, dann wird die Summe, die wir am Ende des Jahres auf dem Konto haben, immer größer werden. Sie wird sich aber einem Grenzwert nähern. Und Dieser Grenzwert ist die Zahl e. Wenn Sie also jede Sekunde Ihre Zinsen bekommen, haben Sie am Ende des Jahres 2,72 Euro. In dem Fall wäre n, die Anzahl der Sekunden pro Jahr, ungefähr gleich unendlich. Wir können einen Logarithmus von einer Basis A auf eine Basis B umrechnen. Angenommen, wir hätten den Logarithmus der Zahl r zur Basis a, wollen den Logarithmus derselben Zahl zur Basis b. Wir suchen also die Zahl l für die gilt b hoch l gleich r. Wir nehmen rechts und links den Logarithmus zur Basis a, log r zur Basis a gleich log b hoch l zur Basis a ziehen den Exponenten L vor den Logarithmus. Wir ersetzen jetzt die Zahl L durch Logarithmus R zur Basis B und erhalten eine Gleichung, mit der wir Logarithmen beliebig von einer Basis auf die andere umrechnen können. Logarithmus 1 durch C hoch 4 d zur Basis C. Wir eliminieren zunächst den Bruchstrich in der Klammer statt 1 durch c hoch 4, c hoch minus 4, statt 1 durch d, d hoch minus 1. spalten das Produkt in eine Summe. Im ersten Term haben wir Funktion und Umkehrfunktion hintereinander. Wir können aber auch ausführlich erst den Exponent vor den Logarithmus stellen, was wir auch im zweiten Term tun. Dann können wir Log c zur Basis c gleich 1 setzen. Erhalten das Endergebnis minus 4 minus log d zur Basis C. Ein wichtiger Begriff in der Technik ist die Halbwertszeit. Die Zeit, nach der zum Beispiel eine Intensität auf die Hälfte des Ausgangswertes I0 abgesunken ist. Wir können eine Abklingkurve mit Hilfe der Halbwertszeit formulieren. Sie lautet dann I gleich I0 mal ein Halb hoch T durch Halbwertszeit tau. Wir wollen diesen Basis 1 halb durch die Basis e ersetzen. Die alte Basis 1 halb, die neue Basis die Euler'sche Zahl e. Gesucht ist x. 1 halb bis 2 hoch minus 1 entsprechend ist ln 1 gleich minus ln2. Und wir können unsere ursprüngliche Formel umformulieren in i gleich i0 mal e hoch minus ln2 t durch tau. Generell können wir jede Exponentialfunktion a hoch x in eine e-Funktion e hoch x mal ln a umformulieren.